Gestern habe ich einen fesselnden Roman gelesen. Wie lautet dieser Satz auf Französisch? Wenn du das wissen möchtest, dann bleib gerne dran. Salut, salut, c'est Adjoa, ja, j'espère que vous allez bien. Hallo meine Lieben, ich bin Adjoa, ich hoffe, es geht euch gut. Heute schauen wir uns ein unregelmäßiges Verb wieder im Französischen an: das Verb lire, lesen. Es ist ja ein wichtiges Verb, ja, man liest ja viel. So, alors je commence par le présent. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit. Nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Achtung, wir sprechen die n also die Konsonanten, am Ende nicht aus. Wir sagen nicht je lis ou tu lis ou il lit ou il lisant. Non. Et yeah. les je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, etc. Ok, je répète toutes les formes. Je lis, tu lis, il lit, elle lit, on lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elle lisent. D'accord. On continue avec l'imparfait de l'indicatif. So. Et l'imparfait, müssen wir einen Stamm haben. Um und um diesen Stamm zu erhalten, nehmen wir die Form von "nous" im Präsenz. Die Form haben wir schon vorhin gesehen. NU LISON. Ja? Wir nehmen LISON und entfernen das ONS am Ende. Dann haben wir unseren Stamm li, also L-I-S. An diesen Stamm fügen wir die Endungen des Imperfekt hinzu. Diese sind für JE und TU AIS, für IL, L und ON AIT. Ja, Furent nous, IONS, pour vous, IEZ, pour il et elle au pluriel, pour la troisième personne du pluriel à IENT. Ça se je lisais, tu lisais, il lisait, elle lisait, on lisait, nous lisions, vous lisiez, il lisait, elle lisait. D'accord Je répète toutes les formes de l'imparfait. Je lisais, tu lisais, il lisait, elle lisait, on lisait. Nous lisions, vous lisiez, il lisait, elle lisait. On continue avec le passé composé. Alors, le verbe lire, le verbe lire, is. Kein Häuschenverb, ja, das ist nicht ein verb der bewegung oder wo man im haus sitzt oder so. Nein. Deswegen konjugieren wir es mit dem hilfsverb avoir. Und das Partizip passé von lire ist unregelmäßig, ja? Es ist lu. L u, ja? Alors on dit au passé composé, j'ai lu, tu as lu, il a lu, elle a lu, on a lu. Nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu, elles ont lu. D'accord? Oui, je répète. J'ai lu, tu as lu, il a lu, elle a lu, on a lu, nous avons lu, vous avez lu, ils ont lu, ils ont lu elles ont lu. On continue maintenant avec l'impératif présent et à Also, wenn man im Deutschen meint, lise, dann sagt man im Französischen, also wenn man, wenn das du gemeint ist, dann sagt man im Französischen lis, ja, l-i-s, Wir nehmen einfach die Form von der ersten Person Singular im Präsens, ja, lis. Und wenn das wir gemeint ist, also man ist natürlich eingeschlossen in diesem wir, ja. Also wenn man sagt im Deutschen lesen wir, dann heißt es im Französischen Lisons, ja. Man nimmt ganz einfach die Form von der ersten Person Plural im Präsenz. ja. Lisons. Und wenn man meint jetzt lest, ja, man wendet sich an eine Gruppe von Personen oder an das Höflichkeit Sie, ja, dann sagt man, so also im Deutschen sagt man lest, dann sagt man im Französischen lise. Ja, man nimmt einfach die Form von der zweiten Person Plural im Präsenz. ja lisez. Je répète toutes les formes de l'impératif présent, lis, lisons, lisez. D'accord? Et maintenant, quelques exemples. Schauen wir uns nun den Satz am Anfang des Videos an. Gestern habe ich einen fessenden Roman gelesen. Gestern heißt «hier» auf Französisch, also fängt unser Satz mit dem Zeitadverb «hier» an. Oder wir können «hier» auch am Satzende platzieren. Nun, da der Satz in der Vergangenheit ist, müssen wir eine französische Zeit der Vergangenheit verwenden. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob wir das «imperfait» oder das «passé-composé» nehmen. Wir haben hier einen Hinweis auf das Passé-Composé, nämlich durch «hier». Es ist ein Signalwort für ein festes Ereignis in der Vergangenheit. Wir sagen also «hier, j'ai lu» und die Satzfolge in Französisch ist Subjekt, Prädikat, also Verb und Ergänzung. Wir können hier nicht sagen «hier, eslu und so weiter. Nein, das würde schon gehen bei einem Fragesatz, zum Beispiel, aber nicht bei einem Aussagesatz. So, was heißt jetzt das Adjektiv versendend auf Französisch? Captivant für die männliche Form und Captivante für die weibliche Form. Roman ist auf Französisch männlich. Es heißt auch un roman. Deshalb ist hier Captivant richtig. Die letzte Frage, die wir uns stellen ist, wird das Adjektiv Captivant vor- oder nachgestellt? Im Französischen werden meist zweisilbige Adjektive und Adjektive, die man häufig benutzt, vorgestellt. Zum Beispiel schön, gut, schlecht, hübsch, lang, klein, groß und so weiter. Ich habe ein Video darüber gemacht und das könnt ihr in der Infobox sehen. Nun, captivant, also fesselnd, ist nicht zweisilbig und es wird auch nicht so häufig verwendet wie gut, schlecht, klein und so weiter. Deswegen wird es nachgestellt. Also, ein fesselnder Roman heißt ein Roman captivant. Der ganze Satz lautet dann: Hier, j'ai lu un roman captivant. Je répète: Hier, j'ai lu un roman captivant. Man kann aber auch sagen: J'ai lu un roman captivant hier. D'autres Exemples: Elle lit beaucoup de mangas. Avant, Il lisait énormément de bandes dessinées. Lisez pour enrichir votre vocabulaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ça va, schon für heute de le verbe lire, im présent, imparfait, passé composé, impératif présent. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann Daumen hoch und vergesst bitte nicht, das Video zu teilen und natürlich meinen Kanal zu abonnieren. Und n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ich vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous. Mua.